Dankeschön Also ich sag jetzt mal hosten weil ein, ein personen Raid ist ziemlich mich Haus. <lacht> Simpler Hossen. So. Joa, welcome Welcome Watashi wa, welcome Ehe Ich bin joa? Ähm Entschuldigung, äh hier hier ist gerade hier. Fotzilla! Fotzilla, verschwinde. Vorze nein! Nein! Wir kuscheln jetzt nicht. Wir kuscheln jetzt nicht. Ich bin am Stream, Fotzilla. Kannst, kann, kannst du mal bitte auf mich mit deinem Schwanz zu verprügeln. Nicht vor dem Monitor stehen. Okay. Okay. Da ist jetzt dein Platz. Damit hast du zu leben. Und wehe, du maulst no. äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Es gab technisch, technische Schwierigkeiten. Es gab... Es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Entschuldigung. Uh, nichts, uh, um dass wir uns Sorgen machen müssen. Ah, nimm deinen Schwanz da weg! Alles okay, alles okay. So, this is gonna sound strange, because I know beauty products have things you wouldn't think. Like insect farts and poop and mm -hmm. stuff. So I'm wondering if the ammonia is just a bunch of people who collected cat piss and just put the cat piss inside the dye and they're like, this is gonna be a thing. And then, and so we're just putting cat pee on our hair when we dye our hair, along with other things, grant you, but... I mean, by now, technology has gotten to the point where no, but I, wouldn't, I would imagine, I mean, there was a point in time when women were dyeing their hair with, like, berries and things like that, same with their makeup, so yeah, everything starts somewhere. So cat pee. When you dye your hair, you're putting cat pee in your hair. The more you know. Imagine the rainbow and the star. Like, ding, ding, ding, ding. like it just cuts and it just does like the more oh. 7 ist halt wirklich eine doofe Zahl, weil ein Killer ist zu wenig und zwei Killer ist zu viel. Ach, irgendwie würde es schon. Und wenn ich wieder rollen wollte, würde ich jetzt offline gehen und sagen: Ja, spielt doch zu siebt. <lacht> <lacht> ich will also nicht mit uns zocken, ja? Haben wir jetzt einen oder zwei? ein, Okay. Der arme Imposter. Weg! Monika haben uns in diesem Roleplay. geküsst. Ich hab... ich hab sie dann... Ähm, zum Bett gedrückt. Also gedrückt so... <lacht> Und jetzt lege ich Woff <lacht> mit ihr auf dem Bett. Mit ihren... <lacht> Was ist mit dir los, Wie oh gesagt, <lacht> ich wollte sie in eine... Ich habe sie in eine Richtung gemacht, die ich nicht wollte. Oh mein Gott. <lacht> Ich schwöre mir nur diesen Schuh noch. Kann man es klippen? Ja, kann man. Ich bring mich selbst auf Ideen-Mountain. Oh Gott, da kommen die nächsten Videos. Es wird immer schlimmer, wenn ich das so sehe. Ich hab die Milf zugemacht. Nein, ich hab die Milf zugemacht. Well, Sucks zu Suck, I guess. Summer. Summer. Summer, was? Was? Und wenn Leute dich mit Voldemort gleichsetzen, dann tun sie dies, dann ist das ihr Pech. Hm. Der hm. <lacht> Irgendwie habe ich beim Machen meiner Pancakes eine Erschütterung der Macht gespürt. Also beim Machen meiner Pancakes hatte ich irgendwie so... Das war so dieses Gefühl. Das war dieses komische Gefühl. Dass ich heute sehr viele Marshmallows in mich reinstopfen werde. Irgendwie, irgendwie, irgendwie habe ich dieses Gefühl. Ich weiß nicht, wer das kommt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich in den Karaoke-Stream wechseln werde und mir die, äh, die Marshmallow-Packung hier auf den Tisch legen werde. Oh, and we sing then, Well, now we have to figure out a way to, like... Like, this is like the future, and I'm like Matrix-all style, and they're like... I'm like, I'm an average kid! I'm an average kid! I'm an average kid! I solved it! I did. And then eventually, in one of the games, I break the Matrix, and I'm like... Holy crap, wait, I've done this before. This has all happened before. Except... except I was with Kyoko. But Kyoko's not here anymore. And each character is a different person, and whatever. With a Molotov in hand. With a Molotov in hand! <laughs> Break out of the Matrix and run into G uh, Juko's arms with a Molotov in hand. <laughs> and a fucking a Molotov in hand strapped with a bunch of grenades. Just like get an R45. A uh, R45. Uh, 45, like get dicked out with a railgun and everything like that. Ich möchte nicht gezwungen sein, die Polizei rufen zu müssen. Ja? Alles klar, ciao. Habe ich das da gerade richtig gehört? Oh, Was? Was? I have a dick. Danke für den Follow-up, Kani. Danke sehr. Danke.